Uh, I can rap like a song in a Slovakia. Amen, das ist schwach. Nein, nein, nein. Darf stehen und schön sein. Ja, und deswegen schaue ich keinen TikTok, ne? Wir sind hier in Istanbul. Ich sag's, ich bin noch nicht sicher, ob wir so im Balkan-Gegend sind oder Istanbul, aber wir sind definitiv nicht im 10. Bezirk. Karaoke, willst du für uns singen? Dein Lieblingssong? Nur zu Hause, alleine. Das ist genau diese Seite der Menschen, wollen wir herauslocken. Auf die Straße, auf die Kamera. Du kannst auch ein Whoopie geben. Ein was? Bitte, um, it's high, it's a movie. Tanzen. Wow. Wir warten auf der Seite. An the other side of love. Vielleicht das too easy? Too easy? Du willst du uns das anstimmen? Zehn Sekunden lang die Hook. Eins. Ja, gib dir den Text, gerne. Hey. After juice. Coding got, got me tripping. tripping. After juice. Is missing. Ice. Hey. My <lacht> my neck is tripping. Ice. Ice. Und jetzt musst du so deine Cuban kurz in die Kette, so für den Flex. Vom 10., von Istanbul rein in den ersten. From made in China to made in Italy. Hier yes, ist er so. Also. I just wanna rolly, rolly, rollie. Der rote, der rote Faden, Faden zieht Sieht sich vom McDonalds-Laden. McDonald's in den in den den <lacht> Verkackt. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und Daumen da, damit sich bei uns mal der rote Faden zumindest in den McDonalds zieht. Ihn kenne ich. Alejandro? Von wo? Ein, <lacht> Lied, ein, ein Lied. Nein, echt. Ein Rap Aleandro. oder so irgendwas Kurzes. Alejandro! Ist so ja. deine Wave, Sing du für ihn. Der kann ihn. nicht gehen. Nein. Alejandro, Alejandro. Nein, viel Spaß noch. Dankeschön. Letztes Mal nein. wollte er mich küssen, heute will er mich nur umarmen. Das ist ich will mich schwach. Immer noch nein, nein. <lacht> <lacht> It's raining dicks, man. <lacht> <lacht> Kennst du das von Eminem? Aber bei Stefan Rabs ist es. It's raining dicks. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> <laughs> it are? Okay. no way and I was supposed to sing yeah your That favorite song happening you That can we, rap for us too yeah, uh, I can rap like a song in Slovakia yeah, yeah. even better okay. <laughs> yeah this is it this is it? Like it nice yeah what does it mean? uh it means it's by my very favorite rapper and it's like a, a gypsy dream it's like a cigansky sen in slovakia oh okay or is it Bengoro? i don't know it's it's or ciganski sen i don't know oh okay okay <laughs> thank you <laughs> <laughs> <laughs> Ich jetzt einfach an, dass ich die Leute festhalte. Ne? und Bis ich einen aufs Maul kriege. Was ist das für ein cooles TikTok? Das ah, ist kein TikTok, das okay. Wollt ihr was für uns singen? Ja. Rap? Ja? Ja. Dann bleibt mal kurz stehen, Mädels, bleibt stehen. Da bleibt stehen. Wir drehen nur ein Street-Karoke-Video. Einfach euer Lieblingslied. Wir brauchen ja nicht viel. Ich sing nichts. ne? Na, dann singe ich alleine ja auch nicht. Was hört ihr denn? Helene Fisch. <lacht> Helene. Atem Durch die Helikopter. Einmal Helikopter so dritt, aber so mit so Motivation. So wirklich, ich komme heim, so ich Helikopter. bin richtig tot, ich gehe voll drunk nach Hause und dann kommt ein Helikopter! Helikopter. Helikopter. Nein, das schwach. Wenn ich die 70-jährige Omi frage, die kurz schon vorm <lacht> da ist, die sagt das Confidenter. Okay. 3, 2, eins. Ich setze mich dazu. Machen, wir es, uns, machen wir es uns gemütlich wie zwei, ne? Haben wir uns dazu. Ich kann nicht singen. Ein Du hast mich tausendmal belogen, also, Du hast mich Ich kenne das alles. Nicht? Andrea Berg? Nicht meine, meine Richtung. Also Sie sind ja jünger als ich, ne? Ja. Naja, eben. Das eben, ist ne? ja, ja. <lacht> das ist ja das. Und Pop. Nein, das auch nicht wirklich. Das ist so ein Ohrwurm, ne? Sie sind eher so, it's my life, and it's now or never. Da, Thumbs up? Bon Jovi. Bon Jovi, lass ein Like da. Die Dame sagt, du willst irgend so ein Star Wars Ding für uns filmen. Wenn dein Vater... Naja, ich habe einen YouTube-Kanal mir jetzt gerade in den letzten fünf Monaten aufgebaut in Nicaragua. In Nicaragua? Ja. Was machst du? Da, das müsst ihr anschauen. Schaut bei dem G vorbei. Kanal in der Infobox. Macht ihr? Ein sweet karaoke video drehen wir. Okay, ja, fix. Was singen wir? Haben wir einen musikalischen Background? Oder, oder müssen wir das so... Nein, es kann ein Gegrölle sein. Völlig egal. Hansi, komm mal her. Hansi, komm mal her. her. <lacht> <lacht> ja? Ah, ich weiß, was wir singen. <lacht> den Tequila-Song. Den Tequila-Song? Wir müssen an stimmt. einem Strang ziehen. <lacht> <lacht> ja, Irgendwer wo, muss den Beat machen. Okay, dün, dün, dün, dün. Warte, warte, warte, warte. Du machst den Beat und? und wir sagen dann alle drei Tequila. Okay. Das singe <lacht> ja. ich nach einem nach Plan. Ja. Dün-dü-dü-dün-dün-dün dün, dün, dün, dün. Tequila! dün dü Wie wird mein TikTok-Star? <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ähm, keine Ahnung. Einfach Videos posten. <lacht> was machst du? Ähm, Ich kann es euch zeigen. <lacht> Zeig. Jetzt kommt wieder dieses, wir suchen eine sehr erfolgreiche TikTok. Das ist das, was du jeden zeigst. No tomorrow, no, no. make this no tomorrow. und schön sein. Ja. Und deswegen schaue ich keinen TikTok, ne? <lacht> Nein, Spaß. Ich can bring myself to swim when I am drowning in this silence, baby. Let me in. go easy on me, baby. I was still a child didn't get the change to feel the world around me. Bravo. Also, also Dank, also Dank. Yes. Schaut euch schaut euch den Kanal mal an und macht nicht, macht liebe spread love followed. macht irgendwenigstens was gibt reaction es ist nicht so schwer liebe zu verteilen. Ich glaube, ihr könnt hier liebe verteilen, ihr könnt liebe verteilen. Es tut nicht weh einfach zu klicken.